Hallo, jetzt schauen wir uns an, wie man in Starter Diagramme bearbeiten kann. Und ich habe dazu wieder einen Beispieldatensatz geöffnet, den Starter dafür anbietet. Das ist wieder dieser Datensatz NLSW88.dta und ich habe einen Do-File hier angelegt, in dem ich schon mal kurz beschrieben habe, was wir machen wollen. Wir wollen ein Diagramm bearbeiten, in dem Fall als Beispiel wollen wir einen Boxplot bearbeiten. Und zwar möchten wir... Die Beschriftung der y-Achse ändern. Schauen wir uns erstmal kurz an, wie das Boxplot ausschaut. Und zwar machen wir dafür folgendes, Graph Box und dann als Variable nehmen wir, wie im letzten Video, wieder die Variable zum Alter. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus und dann schauen wir uns mal an, wie das Boxplot ausschaut. Wir haben also hier diese Altersverteilung von 34 bis 46 Jahren. Wenn wir dieses Diagramm jetzt ändern möchten, dann haben wir dafür verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal als Beispiel könnten wir die y-Achse verändern wollen. Hier haben wir jetzt auf der y-Achse eine Einteilung in 5er schritten 35 Jahre, 40 Jahre, 45 Jahre. Wenn man jetzt hier beispielsweise im Boxplot den Median ablesen möchte, könnte es sein, dass man nicht genau weiß, welcher Wert das ist und sich wünschen würde, dass die y-Achse anders eingeteilt ist, beispielsweise nicht in fünf schritten sondern in Einer-Schritten. Und wenn ich so eine Bearbeitung des Diagramms in Starter vornehmen möchte, habe ich dafür drei verschiedene Möglichkeiten, die ich hier aufgelistet habe. Die erste Möglichkeit ist, die Änderung direkt im Befehl vorzunehmen. Und wenn ich allerdings die Option dafür noch nicht kenne, dann muss ich eben in die Hilfe zu dem Befehl schauen. Wir machen das mal anhand dieses Beispiels gebe also ein help graph und da ich schon weiß, dass es sich um einen Boxplot handelt, kann ich direkt eingeben help graph box. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus. Und dann kann ich jetzt hier in der Hilfe nach dem jeweiligen Befehl schauen, der beziehungsweise Nach der jeweiligen Option für diesen Befehl, der mir jetzt hilft, diese Y-Achse zu verändern. Das Problem ist für Einsteiger in das Programm, dass diese Hilfe sehr sehr umfangreich ist, weil es bei den Diagrammen hunderte von Optionen gibt. Das ist auch eine der Stärken von Starter, dass sich jedes Detail im Diagramm ändern kann. Der Nachteil ist nur, dass diese Hilfe hier sehr unübersichtlich wird. Machen wir mal ganz kurz in diesem Beispiel. Haben wir jetzt sehen wir jetzt hier, dass es eine ganze Reihe an verschiedenen Optionen, Optionen gibt. Wenn wir jetzt uns jetzt für die Y-Achse interessieren, müssten wir hier gehen auf die Access Options. Dort haben wir dann wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Y-Achse verändern können. In dem Fall wollen wir ja die, ähm, die, Labels, die Labels, also die Beschriftung der Y-Achse verändern. Also würden wir hier auf Access Label Options gehen. Und auch da sehen wir dann, haben wir wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten und müssten uns, beziehungsweise müssen uns, wenn wir das über die Hilfe machen wollen, hier ganz genau durchlesen, nach welchen Regeln kann ich hier diese Y-Achse bearbeiten. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist diese Hilfe hier etwas zu kompliziert, dann würde es sich anbieten, unten bei den Beispielen sich anzugucken, wie das ungefähr aussehen könnte, um dann so eine Idee zu bekommen, wie man diese Labels verändern kann. Hier ist zum Beispiel das zu sehen, wie so eine Option aussehen könnte. Y-Label und dann in Klammern kann man das irgendwie definieren. Wir sehen also für Einsteiger diese Möglichkeit zu kompliziert, erst später relevant, wenn man sich schon ein bisschen tiefer eingearbeitet hat. Die zweite Möglichkeit ist der Graph Editor. Dieser Graph Editor lässt sich öffnen, indem man auf das Diagramm geht, was wir hier noch hinten hier noch offen haben, und dann mit einem Rechtsklick ähm, hier auf Start Graph Editor klickt. Sobald der Graph Editor, der Diagrammeditor geöffnet ist, kann ich jedes Element dieses Diagramms hier anklicken und dann Änderungen vornehmen. Da wir uns jetzt hier uns für die Y-Achse interessieren, klicke ich die Y-Achse an und habe dann hier oben ein Menü, was sich alles verändern kann. Bei diesen Regeln hier, Axis Rule, kann ich auswählen, wie die Y-Achse gestaltet sein soll. Hier könnte ich sagen, wie viele verschiedene von diesen sogenannten Ticks auf der Y-Achse angezeigt werden sollen. Ticks sind diese kleinen Linien. Oder hier bei Range Delta kann ich jetzt sagen, von wo bis wo die Beschriftung der Y-Achse verlaufen soll und in welchen Abständen. Und Das ist genau das, was wir jetzt haben wollen. Wir würden also hier sagen, von 34 bis 46 Jahre, da lassen wir im Prinzip die Voreinstellungen bestehen, ändern jetzt aber hier dieses Delta. Mit dem Delta sind die Abstände zwischen den einzelnen Labels gemeint. Hier trage ich jetzt den Pad 1 ein und gehe auf Apply. Und dann ändert sich sofort hier im Diagramm die Beschriftung, sodass wir jetzt hier nicht mehr Fünfer-Schritte haben, sondern Einer-Schritte. Im Prinzip ist das genau das, was ich haben wollte. Ich kann das Diagramm abspeichern, indem ich hier File und Save auswähle und dann dieses Diagramm in einen Forschungsbericht oder Ähnliches reinkopieren. Der große Nachteil an diesem Graph Editor ist, dass ich diese Veränderungen, die ich jetzt hier im Graph Editor vorgenommen habe, nicht in den do kopieren kann. Ich kann also diese Veränderungen des Diagramms nicht replizieren. Und gerade wenn ich nicht nur ein Diagramm, sondern sehr viele Diagramme erstellen möchte, ist das äußerst ungünstig. Und deshalb schauen wir uns jetzt die dritte Möglichkeit an. Oder ich notiere hier einmal kurz, wie wir das gemacht haben. Rechtsklick auf das Diagramm Start Graph Editor. So, und die dritte Möglichkeit ist jetzt das Menü. Und das ist die äh, beste Möglichkeit, wenn man Diagramme verändern möchte. Dazu äh, erstellt man das Diagramm über das Menü, kann dann Veränderungen vornehmen und die Veränderung vor allem dann im Du-Fall eben abspeichern. Schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert. Ich wechsle einmal hier auf meine Benutzeroberfläche und schaue mir dann hier die, oben die Menüleiste an. Da habe ich jetzt verschiedene Punkte und einer der Punkte ist Graphics. Dort finde ich alle Menüpunkte, die, mit denen ich Diagramme erstellen kann. So, jetzt gehe ich hier einmal runter und schaue mir an, was das alles für Diagramme gibt. Balkendiagramme, Punkt- und Kreisdiagramme, Histogramm und hier sind wir beim Boxplot. Das Boxplot wollen wir jetzt erstellen. Hier sieht man jetzt das Dialogfenster zum Boxplot und man sieht hier, dass wir eine ganze Reihe an Tabs haben, wo wir Änderungen einstellen können. Wir beginnen ganz links im Main-Tab und können hier auswählen, ob das Ganze horizontal oder vertikal ausgerichtet sein soll. Wir lassen dort die Voreinstellung und können hier die Variable auswählen. Wir interessieren uns ja für die Variable age. Gut, wir können einmal an dieser Stelle schon auf Submit klicken. Und dann sehen wir jetzt, wie das Menü in Starter funktioniert. Es sind nämlich jetzt gerade eben zwei wichtige Dinge passiert, als ich auf Submit geklickt habe. Das eine ist, dass das Diagramm selber erstellt wurde und auch angezeigt wurde. Das ist wunderbar. Das andere ist aber, dass mir hier unten in der Ausgabe auch der dazugehörige Befehl angezeigt wurde. Das heißt, der Befehl, den ich mir gerade hier über das Menü zusammengeklickt habe, indem ich hier die Variable eingegeben habe und dann auf Submit gegangen bin, der wird hier unten angezeigt und den kann ich mir dann in meinen Do-File kopieren und weiterverwenden für weitere Analysen. Gut, wenn wir jetzt die Y-Achse verändern wollen, müssen wir hier oben in den Tabs suchen, welcher dieser Tabs denn äh, sich auf die Y-Achse bezieht. Und dann sehen wir hier, dass wir einen äh, Tab dazu haben. Hierin muss ich mir jetzt angucken, in welchem Bereich könnte ich das Menü finden, um diese Änderung der Y-Achse vorzunehmen. Da muss man sich ein bisschen durchklicken, wenn man es noch nie gemacht hat. Wenn wir ähm, jetzt die Labels für die Y-Achse verändern wollen, brauchen wir gleich diesen ersten Punkt hier, Major Tick, Label Properties. Also mit Major Ticks sind hier diese Linien hier gemeint, diese kleinen Ticks. Man kann auch noch zusätzliche, noch kleinere mit anfordern, das werden dann diese Minor Ticks. Also wir bleiben bei den Major Ticks, klicken drauf und bekommen dann wieder ein Dialogfenster, was so ähnlich aussieht wie auch gerade eben im äh, Diagrammeditor, im Graph Editor und können dann auswählen, was wir an der Y-Achse verändern wollen. Wenn wir wieder das Beispiel von gerade eben nehmen, dann gehe ich hier wieder auf Range Delta und wähle dann wieder aus, dass das Ganze von 34 bis 46 Jahre gehen soll und als Delta den Wert 1. Dann klicke ich wieder auf Submit und es passieren wieder diese beiden Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Das Diagramm wird entsprechend angepasst. Ich habe also jetzt hier die ähm, Y-Achse in einer Schritten eingeteilt und gleichzeitig habe ich hier den Befehl bekommen, mit dem diese Änderung erzeugt wurde. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn ich diese Änderung jetzt abspeichern möchte, dann nehme ich die, ähm, kopiere ich diesen Befehl hier in meinen Do-File. Wenn man noch weitere Änderungen am, an der Y-Achse vornehmen möchte, kann man das natürlich hier tun. Man kann dann hier auswählen, ob die Labels in einer bestimmten Farbe oder in einem bestimmten Winkel angezeigt werden sollen etc. Man kann dann immer auf Submit klicken, bekommt den no neuen Befehl und kennt den sich wieder in seinen Do-File. Rüber kopieren. Wir machen das einmal für dieses Beispiel hier. Ich markiere den Befehl, kopiere ihn und wechsle in meinen Do-File und füge ihn dort ein. Soweit zur Veränderung und Bearbeitung von Diagrammen. Viel Erfolg bei der Umsetzung.